Gibt es denn irgendwas, was dir so, so richtig noch in Erinnerung ist, was sich dir besonders eingeprägt hat, irgendeine spannende Situation, vielleicht auch durch die kulturellen Unterschiede? Oder ja, kannst du irgendwas zu den Kulturen sagen, dass, ja, die sind ja wahrscheinlich nicht so wie, wie wir? Also die kulturellen Unterschiede, das war schon ganz interessant, weil ich meine Finnland gilt nicht zu Unrecht als etwas introvertiertere Gesellschaft, wohingegen Spanien ja eher als so, so die südlichen Länder, die sind ein bisschen offener und so. Im Norden von Spanien ist es tatsächlich gar nicht so sehr, also die sind auch gar nicht so super, also da muss man schon ein bisschen mehr Eigeninitiative zeigen, mhm. aber auch das funktioniert sehr gut. Und also so ein prägendes Ereignis, so, so Polarlichter in Finnland zu sehen, ist natürlich schon toll. Mhm. Und auch in Lappland also sehr weit oben im Norden von der Welt gewesen zu sein, wo einfach Meter Schnee liegen. Mhm. Ist, ist halt einfach toll, so das Winter Wonderland zu sehen. Bilderbuch. Bilderbuch. Und dann halt in Spanien eher wirklich also von den Leuten her, von der Kultur her, aber auch vom Wetter natürlich, was mhm. ganz anderes. Ich glaube, da sehe ich mich wahrscheinlich auch eher mhm. so in der... Der Klimazone, aber war beides super. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.